Heute im Video das brandneue Pack von Puma mit dabei natürlich der Puma Alpha 1.1 und der neue Puma Future 6.1. Die gibt es heute im Blade-Test. Viel Spaß dabei und let's go. Cold like zero degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out, the, let out the- Let out the- Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. Falls ihr jetzt diese Fußballschuhe sichern wollt, ihr checkt ihr gerne mal den Link in der Beschreibung aus. Da gelangt ihr zu unserem Sport2000-Online-Shop. Einfach mal einen Link in der Beschreibung da lassen. Und genauso einen Kommentar, welchen Fußballschuh findet ihr besser, den Puma Ultra oder den Puma Future? Einfach mal Hashtag Ultra oder Hashtag Future in die Kommentare da lassen. Das soll es auch schon wieder zum heutigen Video gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren und bis dahin macht's gut, bleibt sportlich und